Wir alle finden das neue Update sowohl von Photoshop als auch von Lightroom richtig toll. Aber es gibt eine Sache, die ist mir aufgefallen, die hat nur Adobe Camera Raw in Photoshop bekommen, aber nicht Lightroom. Warum? Und was das genau ist, zeige ich dir jetzt. Diese eine Funktion, die Photoshop hat und Lightroom nicht und obwohl das Ganze in Camera Raw stattfindet, verstehe ich nicht so ganz, warum das nicht auch in Lightroom in dem neuesten Update eingebaut wurde, aber ich zeige sie dir einfach mal. Und zwar gehe ich hier oben um einmal auf Filter, Camera Raw Filter, dann öffnet sich hier das Fenster. Soweit so gut, wir haben hier die Grundeinstellungen, wir haben die Gradationskurve, aber wenn ich jetzt hier einmal auf Masken gehe und dann zum Beispiel mal den Himmel auswähle, auch das ist genauso wie in Lightroom, nur was ich dann einstellen kann. Das ist was ganz anderes. Hier sieht man jetzt nämlich, dass das Ganze ein bisschen anders angeordnet ist. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Licht. Dort haben wir Belichtung, Kontrast, Lichtertiefen, Weiß und Schwarz. Wir haben dann hier darunter Farbe. Also es ist alles ein bisschen anders angeordnet als in Lightroom. Und wenn ich jetzt noch weiter nach unten gehe, dann habe ich hier auf einmal die Gradationskurve. Und diese Gradationskurve kann ich jetzt in Masken anwenden. Das heißt, ich habe jetzt hier den Himmel angewählt und kann jetzt mit der Gradationskurve hier zum Beispiel auch den Himmel ein bisschen dunkler machen. Könnt Könnte die, ja, die hellen Bildbereiche ein bisschen dunkler machen. Die dunklen Bereiche, die lasse ich eher so in dem Bereich. Und hier habe ich jetzt alle Möglichkeiten. Ich kann sogar in die einzelnen Farbkanäle reingehen. Könnte jetzt hier mehr Blau hinzufügen. So, könnte das Grün auf der anderen Seite ein bisschen rausnehmen. Dafür ein bisschen Magenta rein oder andersrum. Je nachdem, wie es dir gefällt. Aber ich verstehe... Ernsthaft nicht, warum das in Camera Raw drin ist, aber in Lightroom nicht. Denn diese Gradationskurve gibt natürlich nochmal viel mehr Power, wenn man das in Verbindung mit Masken einsetzen kann. Nicht nur für den Himmel, sondern jetzt hier zum Beispiel auch genau andersherum. Ich kann jetzt hier nochmal eine neue Maske erstellen, den Himmel auswählen und diesen Himmel dann einmal umkehren. Dann habe ich nämlich alles außer dem Himmel. Und jetzt habe ich die Möglichkeit hier in dieser Maske 2 mit der Gradationskurve im RGB-Modus ein richtig schönen Kontrast herzustellen. Die Tiefen ein bisschen dunkler, die Lichter ein bisschen heller und schon kann ich hier aber sehr bestimmt und sehr ausgewählt Kontrast herstellen. Nicht nur mit dem Kontrastregler an sich, der einfach nur die Schwarzwerte mehr schwarz macht und die Weißwerte mehr weiß, sondern ich habe jetzt hier mit der Gradationskurve, ich kann mir unendlich viele Punkte hier setzen und wirklich sehr genau damit arbeiten und kann zudem noch einen Farblook hinzufügen. Also diese Gradationskurve in Verbindung mit Masken in Adobe Camera Raw Mega gut, wünsche ich mir genauso auch in Lightroom und ich hoffe, dass dieses Update so schnell wie möglich kommt, denn eigentlich ist es ja genau dasselbe wie Lightroom. Verstehe ich nicht so ganz, warum das nicht auch direkt in Lightroom umgesetzt wurde. Aber du kannst ja immer in Photoshop gehen und deine RAW-Dateien auch in Camera Raw bearbeiten. Also, liebes Adobe Team, ich hoffe und bete, dass ihr diese Funktion genauso auch in Lightroom implementiert. Denn es macht durchaus Sinn, Lightroom und Adobe Camera Raw waren ja irgendwie fast immer komplett identisch und ich würde es gut finden, wenn ihr das, was ihr in Camera Raw jetzt gemacht habt, auch mit dieser Übersicht, wenn man in den Masken drin ist, dass man das auch so ein bisschen in Lightroom einführt und das Ganze ein bisschen übersichtlicher und schöner gestaltet. Ich denke, das bekommt ihr relativ einfach hin und hoffe, dass es so bald wie möglich umgesetzt wird. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn euch was gefallen hat oder falls ihr noch irgendwas sehen wollt. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.